Also, ich habe äh, meiner Mama beim Aufräumen von der Küche geholfen. Und da habe ich zum Beispiel einen Geschirrspüler aus- und eingerahmt. Äh, und wir haben Kühlschrank auch ausgemistet. Danach ist uns beiden viel besser gegangen, weil jetzt hat meine Mama viel mehr Freiheit beim Kochen, weil ich immer so viel rumstellt.